Menschen mit und ohne Behinderung demonstrierten zusammen und wurden auf einem Feldweg ohne Vorwarnung mit Polizeihunden angegriffen, obwohl die Gruppe sich langsam bewegte. Und das ist echt eine brenzlige Situation, wenn man wie ich im Rollstuhl sitzt. Und zwei, später wurde die Gruppe zwei Stunden lang in Busten ohne Rechtsgrundlage festgehalten. Selbst Toilettengänge waren nur unter Polizeibegleitung erlaubt. Diese Form von Willkür und psychischer Gewalt ist nicht zu unterschätzen. Wir werden dagegen vor Gericht klagen. <lacht> Die Polizei richtet ihre Waffen auf uns, das ist richtig inakzeptabel, wir reden nicht mit der Polizei, mit diese Waffen direkt da ist, sie kaum und haben. Das ist Gewalt, wir sind nicht gewalttätig, wir wollen nur demonstrieren, wir haben das Recht zu demonstrieren, das ist hier eine Versammlung, die erstmal nach Artikel 8 Grundgesetz gilt, Punkt. Das ist unser Recht hier zu sein und diese Waffe ist unzulässig. Wir dürfen mit unserem Bus weiter zu einer Versammlung weiterfahren. Noch aussteigen, das Luftschnappen mussten wir gerade erkämpfen, noch auf Toilette gehen, das ist Freiheitsberaubung. Meiner Meinung nach auf jeden Fall eine freiheitsentziehende Maßnahme, weil wir uns nicht frei bewegen dürfen. Ohne Rechtsgrundlage, die Polizei nimmt keine. Verhältnismäßig Klage gegen ebolistische NRW-Polizeigewalt. Verwaltungsgericht Ahren, 19. Dezember, 10 Uhr.